Hallo zusammen, mein Name ist Limacello. Heute zeige ich euch, wie ihr den Teamspeak Account verifizieren könnt. Wofür das überhaupt benötigt wird, ist ganz leicht. Wenn ihr wieder wie gewohnt mit Leuten chatten wollt, im Channel schreiben wollt oder temporäre private Channels erstellen wollt, dann müsst ihr jetzt den Spielerrang haben. Standardmäßig habt ihr den Besucherrang. Wenn ihr den Besucherrang habt, müsst ihr euch einmalig verifizieren. Wie das geht, erkläre ich euch. Das ist ganz leicht. Wir gehen einmal auf unseren Teamspeak verbinden uns mit ik.win und drücken dann STRG-I dort bei Identitäten klicken wir auf Experte und wählen hier unsere eindeutige ID aus mit STRG-C kopieren wir die jetzt schließen das Fenster, bleiben aber auf dem Teamspeak-Server online dann gehen wir rüber in Minecraft, verbinden uns mit dem ecap.win-netzwerk und geben folgenden command ein slash teamspeak -add und mit Störung V kopieren wir unsere ID jetzt klicken wir auf Enter und regeln automatisch unsere Rechte. Jetzt können wir wie gewohnt wieder private Channels erstellen, mit Leuten schreiben und und und. Das wäre es gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.